Herzlich willkommen, liebe Leute, heute zu meiner zweiten Tour mit meinem ähm, neuen Pedelec, danach bezeichne ich es noch nicht mehr als neu, durchs Münsterland. Ich starte hier heute in Havigsbeck, der Ort, in dem ich hier wohne, meine Wahlheimat im Münsterland. Und hinter mir seht ihr das, das Haus Havigsbeck, wunderschön, liegt auch an der 100 schlösserroute kann man leider nicht besichtigen, ist Privatbesitz, war ich auch noch nie drin. Muss ich mal gucken, dass ich da noch mal irgendwie einen Blick reinbekomme. Und wie gesagt, hier starte ich heute meine Tour durch die Baumberge. Und die Tour heute heißt, habt ihr schon gelesen im Filmtitel, Rund um Coesfeld. Das sind so 60 Kilometer und wie gesagt, zweite richtige Tour mit meinem Pedelec. Und ich habe ein bisschen was verändert am Cockpit und zwar hatte ich ja diese Fronttasche von Ortlieb am Lenker und die richtige Halterung dafür hatte ich noch nicht. Zeige ich zeige euch mal eben hier, was mein Problem bisher war. Ich wollte von meinem alten Fahrrad diese abschließbare Fronttaschenhalterung halt rüberbauen aufs neue. Rad aus Pedelec. Äh, Problem ist nur, dass die Aufnahme vom Intuvia so breit ist, dass ich diese abschließbare Halterung halt nicht montiert bekommen habe. Ich habe noch diese alte Taschenhalterung, die nicht abschließbar ist, da drauf gezwungen sozusagen. Ich muss die ziemlich auseinanderbiegen. Aber das ist jetzt äh, auch nicht so das Richtige. Der Klemmmechanismus funktioniert dann auch nur mit ein bisschen mehr Gewalt, sodass ich mir jetzt hier diese ähm, originale Halterung für E-Bikes besorgt habe und die jetzt drauf gebaut habe. Und was ich noch verändert habe, ist das hier. Da habe ich mir so ein Adapterkabel besorgt, hier von Micro-USB auf Lightning, heißt der Anschluss ja bei Apple hier. Und so habe ich immer ausreichend Energie, um mein Smartphone damit zu laden. Was ich bisher ja immer über eine Powerbank gemacht habe. Aber warum nicht die Energie vom E-Bike-Akku nutzen? Der Marienhof startet heute die eigentliche Runde. Das wären wie gesagt 60 Kilometer 400 Höhenmeter. Und da werde ich mal schauen. Ich versuche eigentlich nur im Tour beziehungsweise wenn es geht auch im Eco-Modus zu fahren, um einfach die Unterstützung des Motors nur dann auszunutzen, wenn ich sie wirklich brauche. Also wenn es ähm, hoch geht und ich sonst in eine Sauerstoffschuld kommen würde, sprich die Luft wird knapp, die Beine tun irgendwann weh, das will ich halt vermeiden. Dafür habe ich mir das Pedelec geholt und das probiere ich heute mal aus und dann schaue ich mal was mit der Reichweite so passiert, wie weit ich mit dem Ding heute komme bzw. wie viel ich von meinem Akku heute verbrauche. Der Sitzkomfort, übrigens jetzt mit meinem Brugsattel, zusammen mit dieser Parallelogrammstütze von Santu hier unterm, unterm Sattel, ist tippitoppi. top. ist gerade so ein wackeliger Waldweg hier, also ich habe noch nicht so bequem auf dem Rad gesessen. schleife hier das finde ich eine richtig tolle sache das fällt mir in letzter zeit jener ging immer öfter auf dass man so kleine verkaufsstände findet oder auch ähm, an den höfen so kleine automaten oder größere automaten das gefällt mir Ich glaube, ich kann die Tour heute umbenennen, jetzt nach zehn Kilometern, in kulinarische E-Bike-Tour durchs Münsterland. Das ist das dritte Verkaufsständchen, das ich hier heute sehe, aber definitiv das am besten ist. Guck dir das hier an. Coffee to go kannst du dir hier holen. Und was ich gerade gesehen habe, was ja ein Riesenproblem jetzt gerade ist in Corona-Zeiten, dass man keine Gaststätten hat und alles irgendwie zu ist, dass man hier auch auf die Toilette gehen kann. Tipi -toppi. Also wenn ihr auch hier radeln wollt, das heißt hier Stevatal äh, bei Nottul. Nach jetzt 30 Kilometern wollte ich hier am Kloster Gerlewe eine schöne kleine Pause machen, aber sind mir einfach zu viele Menschen. Es ist ähm, Wochenende und ich habe noch meinen Respekt vor unserer Pandemie. Ich habe natürlich auch heute meinen Fallsessel dabei, sodass ich mir so ein bisschen abseits von den Menschenmassen hier auch ein bisschen bequem machen kann. bin jetzt mittlerweile hier in Kroosfeld angekommen und hier in Kroosfeld startet der Lugerus wanderweg Den bin ich ja schon mal gewandert. Hier bin ich jetzt das ist mein Standort und diese Hauptweg, diese lila Linie sind 30 Kilometer. Den bin ich schon mal gewandert, allerdings hatte ich da keine Kamera dabei. Das geht dann insgesamt bis nach Ist ins Mordkreuz. Und wie gesagt, da hatte ich da keine Kamera dabei. Ich habe das ja gemacht, um da in Form zu kommen für meinen Mammutmarsch und ich habe ja immer noch als Spätziel sozusagen, wenn man mal wieder Großveranstaltungen da hat und da teilnehmen darf, diese 100 Kilometer Wanderung zu machen. Jedenfalls das hier ähm, war meine erste längere, allerdings wie gesagt ohne Kamera. Aber ich will das nochmal machen demnächst. Mal mit Kamera nehme ich euch mal mit einen Tag auf den Lugerusweg. Mit unseren Kompaktkameras, mit den Brennweiten und recht mit den Action haben wir immer Probleme, solche schönen Gebäude hier vernünftig aufzunehmen. Wenn ich gerade filme, habe ich die Kirche unten oder schräg nach oben, das sieht dann auch immer so ein bisschen naja. Und darum habe ich jetzt aufgerüstet. Ich habe mir nämlich für meine Kamera, meine Sony ZV1, mir so ein Objektiv hier besorgt. Und das wird erstmal ausprobiert. <lacht> Und siehe da, die ganze Kirche passt ins Bild, ich werde verrückt. Wir machen das jetzt mal wie beim Augenoptiker, einmal ohne Linse und mit der Linse. Tippidoppi, gab es für einen schmalen Taler. absolut bezahlbar, eine Weitwinkellinse. Das heißt natürlich richtig ein Objektiv, nicht eine Linse, sind Linsen drinnen. Also ich habe mir ein Weitwinkel Objektiv zugelegt. Ich bin ich die Tour heute ja mit der Unterstützung im Tourmodus. Das war bei der hügelischen, hügelischen ist auch gut, hügeligen Landschaft da ja auch ganz angebracht, finde ich. Also das war easy peasy da die Hügel hochzufahren. Und mittlerweile fahre ich auch die ganze Zeit schon im Eco-Modus und das ähm, macht total Spaß. Ist der Motor auch deutlich leiser. Man, also ich finde ist nicht, nicht laut, aber man hört ihn halt schon, ne? wenn man das nicht gewohnt ist, nehme ich das schon noch wahr. Und äh, so macht das richtig Spaß hier. Das ist der Beginn der Radbahn Münsterland, wo ich gerade hier fahre, wo die Radbahn noch nicht auf einer alten Bahntrasse verläuft, sondern noch praktisch dahin. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, da oben ist ja der Paraglider und der wurde praktisch wie klassisch mit Kinderdrachen hier äh, an der Schnur einfach hochgelassen gegen den Wind. Also hier ist irgendwie hier ist kein Hügel oder sowas, wo man abspringen kann. Das ist ja mal eine coole Sache, was alle gibt. eine richtig schöne Tour, die ich hier heute geplant habe. Aber ich will mich gar nicht erst mit falschen Federn schmücken. Auch diese Tour habe ich wieder auf der Seite von Münsterland Touristik gefunden, also www.münsterland.com. und ähm, dort gibt es noch mehr Touren. Die letzte und diese hier gefallen mir schon super. Dann werde ich die anderen sieben, die ich da gefunden habe, natürlich demnächst auch noch in Angriff. Bevor die Tour jetzt gleich zu Ende ist, fahre ich noch eben zu unserem neuen Bäcker im Ortskern und zeige euch, was der Tolles anzubieten hat. Ja, hey, liebe Leute, ich bin jetzt wieder in Havixbeck hier angekommen, wie gesagt, beim Bäcker und ähm, hier wird das ja auch beworben. Die letzten Tankstelle, ne? Hitzubladepunkt Bike Charging Station, wird jetzt gerade ein bisschen durch die Spargelkiste hier verdeckt, in den Spargelstand. Hier sind die Steckdosen. Ich habe auch wie heute natürlich ähm, mein Testgerät dabei und dann schauen wir mal, ne? ob das hier auch funktionieren würde. Lampis sind grün, also kein Problem. Hier kann man sein Fahrrad laden, beziehungsweise sein Pedelec. Und sich selber auch, ne? ist ja ein Bäcker, kann man sich selbst da drin natürlich auch ähm, wieder nachladen. In diesem Fall muss ich das wahrscheinlich als unbezahlte Werbung hier deklarieren, weil ich jetzt hier ähm, Backhaus Jankort erwähne. Aber wie gesagt, hier ist der Fahrradladepunkt und ich finde, das darf man auch mal erwähnen. Ne? Ja, liebe Leute, das war schon wieder für heute Zeit, dass ich mich von euch verabschiede. Man jetzt insgesamt 62 Kilometer, Akku nicht mal halb leer und ich habe den doch schon ein bisschen gefordert in den Steigungen. Da habe ich es mir selbst nicht schwer gemacht und das Ladekabel mit dem Intuvia und dem Handy als Navigationssystem hat auch super funktioniert. Ein bisschen gucken, ja ob letzten Mittag mal werde hier. Ja, und wie gesagt, ich verabschiede mich für heute von euch. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mich ein bisschen zu begleiten. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr wisst ja, wenn euch der Film gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch nicht habt, darf den Kanal natürlich gerne kostenlos abonnieren. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Bleibt gesund. Tschüss, euer Spro.